Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und begrüße euch heute zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man leckere Birnen zu einem noch leckereren Dessert machen kann. Und wie das geht, seht ihr jetzt. So, das sind jetzt nun die fertigen pochierten Birnen. Wenn ihr Lust habt, die nachzumachen, dann geht auf www.veganik.de, schaut in die Mitte, scrollt runter, dort gelangt ihr zum eigenen gratis E-Book-Bereich. Und bei Fragen an mich oder Rückmeldungen schreibt mir gerne eine E-Mail an markus.veganic.de. Dann lasse ich mir die jetzt schmecken und euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis dahin, tschüss!